Das ist Paul. Paul arbeitet hier. Als Einkaufsleiter ist er verantwortlich, kostengünstig die zuverlässig gelieferten Gase einzukaufen, die zur Produktion im Unternehmen benötigt werden. Was Paul dabei schon seit Jahren stört, warum muss er eigentlich immer wieder aufs Neue Produktrechnungen mit unnötigen Zuschlägen und zusätzlich horrenden Nebenkosten für seine Gasflaschen bezahlen? Zuschläge, an denen ausschließlich sein Lieferant verdient und dauerhafte Zahlungen nur für die Verpackung. Wo ist denn hier die Transparenz? Paul vermutet einen Teufelskreis, in dem er viel zu viel Geld unnötig zahlt. Und da steht er anscheinend nicht allein da. Denn einem Freund ist es ähnlich ergangen. Der empfiehlt ihm das Tauschflaschenprinzip. Paul ist neugierig. Gegen einen einmaligen Kaufpreis erhält Paul eine neutrale Gasflasche, die er für einen unbegrenzten Zeitraum nutzen kann und die in sein Eigentum übergeht. Keine überhöhten und dauerhaft anfallenden Nutzungsgebühren mehr in Form von komplizierten Mietrechnungen, Aboverträgen und Jahrespauschalen. Nur die kostengünstige Füllung bezahlen. Ganz ohne weitere Zuschläge. Und keine Vertragsbindung. Direkter Austausch, leer gegen voll, ohne Wartezeit. Alle Gasflaschen in handelsüblichen Flaschengrößen. Das fairste und günstigste System mit Transparenz. Paul ist begeistert, sucht aber nach dem Haken. Der kommt aber nicht. Und was ist mit TÜV-Kosten oder Bearbeitungsgebühren der Flaschen, fallen ebenfalls nicht an. Paul macht sich auf den Weg zu seinem Chef. Endlich faire Gaspreise mit zuverlässigem Lieferservice keine nie endenden Mietrechnungen mehr. Endlich transparente Rechnungen, schnelle Amortisierung, Anlagevermögen wächst. Nie wieder Sorgen über lange Standzeiten der Flaschen und auch der Betriebsleiter ist zufrieden durch den optimierten Beschaffungsprozess. Einsparung und mehr Geld für andere Dinge. Kein Chef sagt hierzu Nein. Paul, sein Chef und der Betriebsleiter sind glücklich. Das innovative und faire Tauschflaschensystem. Jetzt bei Gasepartner GmbH. Gase vom Mittelstand für den Mittelstand. Sparen und Vorteile sichern.